Dann war alles weg und völlig verrückt. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute einen sehr äh, netten, interessanten Gesprächsgast hier online äh, am Start, nämlich den Yoshi von der Punkband ZSK. Hallo Yoshi. Hallöchen. Ich grüße aus Berlin, live. Aus dem sonnigen Berlin, wie wir, wie wir sehen so, auch durchs Fenster. Ja, leider. Es sind plus 5 Grad, der ganze tolle Schnee und das Eis schmilzen weg, aber egal. Jetzt hat man einmal sein. richtig Winter Wonderland und das ist dann irgendwie nur so ein kurzes Vergnügen. Ne? Immer das ja, Wetter. Ja, aber immerhin. immerhin. Ja, aber wir haben das Beste draus gemacht und wir machen weiter das Beste draus. Und ihr habt ja auch das Beste draus gemacht, ähm, vor kurzem mit äh, dem Erscheinen eures, eures neuen Albums, Ende der ja. Welt, was dann das Beste oder fast das Beste, <lacht> ihr seid bis auf Platz drei der Charts äh, gelandet, was, äh, was natürlich schon eine tolle Sache ist. Ja, auf jeden Fall. Wo man normalerweise dann auch sagen würde, so jetzt ist Party angesagt und alles ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen. Auf der anderen Seite haben wir halt äh, das, was wir halt momentan haben. Und äh, da stellt sich dann die Frage, wie geht's euch denn jetzt da so momentan? Ja, also wir schwanken zwischen totaler Euphorie und absoluter Verzweiflung natürlich. Ne? Also dass, dass das Album so eingeschlagen hat, ist, hat uns auch überrascht. Es ist phänomenal, wir sind total glücklich und... Ähm, ist wunderbar und uns schreiben so viele Leute, wie toll sie bestimmte Songs finden und dass sie die unbedingt live hören wollen und dann guckt man auf den Tourplan und äh, man weiß, selbst bei den Konzerten, die es noch dieses Jahr gibt, keiner kann einem sagen, ob sie stattfinden oder nicht. Das macht einen schon fertig, weil normal wären wir jetzt die ganze Zeit auf Tour und es zerreißt einen innerlich, wirklich. Aber andererseits, ja, so ist es halt und ich... Ich meine, es ist ja bei uns schon auf eine Art auch ein Luxusproblem, ne? also, weißt du, andere Leute haben keinen Job mehr, gut, wir momentan auch, aber, ähm, keine Ahnung, oder haben, sind selber oder, oder Freunde oder Verwandte ähm, schwer von Corona betroffen oder sogar im Krankenhaus, da will ich hier nicht jammern, dass, dass wir halt diese Konzerte nicht spielen können. Ja. Irgendwann werden wir wieder Konzerte spielen, dann lassen wir es doppelt so doll knallen. Ja, ich glaube auch, also das, äh, das ist so auch so ein bisschen irgendwie die Hoffnung, so jeder schart so mit den Füßen, dass man irgendwie so ja. das Gefühl hat, wenn es dann losgeht, dann geht es richtig los. Und das ja, natürlich schon. Trotzdem, die Leute haben ja nur irgendwie so und so viele Tage die Woche Zeit für Konzerte und so. Ich weiß gar nicht, ob sich am Ende das, also alle denken, yeah, und dann sind alle Konzerte ausverkauft. Ich glaube... Die ganzen Highlights werden bestimmt so mitgenommen, die ganzen echt großen Sachen, Totenhosen, Rammstein, Ärzte und so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass bei kleineren Bands und auch bei Bands wie uns, die so 1000er, 1500er-Clubs spielen, dass das am Ende nicht so geil ist, weil die Zeit und das Geld der Leute ist einfach begrenzt. Und ich ja, meine, klar. wir haben schon irre vier Tickets für die Tour verkauft, aber ähm, wir haben ja auch noch neue Daten angekündigt und so, keine Ahnung, das kann einem keiner so recht äh, sagen. Ja, und vielleicht händet sich so in der Mitte ein irgendwie. Ne? Ja, auch keine Ahnung, ob sich so diese Unbeschwertheit einstellt bei den Leuten. Ich weiß nicht, es gibt ja nicht diesen einen Tag und dann so yeah, sondern ja. das ist eigentlich so ein Prozess. Ja. Ja. Aber ja, ich meine, wir harren der Dinge und uns geht es auch sonst gut und das ist schon okay, so ist es halt. Ich meine, alle Leute, wir sitzen alle in einem Boot, die ganze Welt kämpft mit dieser Pandemie. So ist es halt. Ich will aber auf jeden Fall die Japan-Tour nachholen. Das hat mich schon sehr geärgert. Ich habe mich sehr oh, darauf gefreut. Ja, Wäre es das gerade... erste Mal gewesen, dass ihr in Japan seid als Band? Ja, ja, genau. Und es oh. ähm, ist ja ein super spannendes Land. Und überhaupt, ähm, das hätte, da hatte ich wahnsinnig viel Zeit und Kraft rein investiert, diese Tourstart klar zu machen. Und dann, also wir wären im, im März wären wir da gewesen. Also mhm. fast vor einem knapp vor einem Jahr. Ähm, und dann war halt irgendwann der Lockdown und es war klar, das geht alles überhaupt nicht. Man durfte nicht mal mehr nach Japan einreisen zu dem Zeitpunkt, wo die Tour begonnen wäre. Ähm, tja, ja, Aber, das wäre auch das, was ihr 2020 geplant hättet, unter anderem, ne? Genau, wir wollten die Japan-Tour machen, dann ins Studio, dann in die ganzen Festivals abreißen im Sommer und Ende des Sommers hätte die Platte schon kommen sollen. Und dann haben wir die jetzt, hatten wir die um einen bisschen mehr als ein halbes Jahr geschoben und damals dachten alle, naja, im Januar 2021, das alles wieder völlig normal. Ja, völlig ja, ja. Einschätzung, Aber egal, also wir, ich meine, wie lange soll man die Songs sozusagen mit denen in der Tasche dann warten, dass wir hätten das, glaube ich, so oder so jetzt auch rausgehauen. Also ist es dann jetzt halt. und Ja, und ja hat gemacht. der Freude ja keinen Abbruch, also die Leute feiern das wirklich hart und ja. ja, ja, klar. Quad era demonstrandum, ne? also tatsächlich ja. jetzt hier ähm, Platz 3 äh, in den Charts, das ist äh, schon eine, An eine Ansage. Das ist und, irrsinnig, <lacht> hätte mir das mal jemand gesagt, irgendwie damals, äh, ja, und später landet ihr mal oder so, oder ist doch witzig, die kleine mini punk aus Kreuzberg plötzlich da. Aber man <lacht> muss auch sagen, wir hatten auch eine irre gute Chartwoche, da war also so kaum Konkurrenz. Dann kann sowas einfach mal irgendwie passieren, dass man da sehr viel höher rutscht als. Ja, aber ihr habt auch die Fans und äh, die kaufen das. Ja, ja, halt ich habe auch, auch wirklich. Die das sind Gefühl, halt auch ausgehungert, ne, gerade so. Ja, ähm, und die Leute, die Leute wollen einen wirklich unterstützen. Also, wir haben schon den Eindruck, dass äh, richtig viele Leute. Dieses Mal speziell, um uns zu unterstützen in diesen Zeiten gesagt haben. Ja, ich höre das fast immer nur auf Spotify, aber ich hole mir jetzt trotzdem diese CD-Box. Jetzt mal Und ich extra. Hole mir trotzdem noch die Schallplatte. Ja. Und, aus so einem ähm, anderen Spirit also raus, so, also aus wirklich ja. so einer Art Gemeinschaftsgefühl. Genau, Weil ich meine, da hängen ja auch, auch, auch wie alle möglichen. Da hängen ja auch eure Ihr habt ja auch jetzt, ihr seid ja jetzt nicht nur die Band, da hängen ja ganz viele Sachen noch so noch mit dran, ne? Es ist ja. die Techniker und so weiter und so fort, das Management, was weiß ich, was da alles dazu gehört, Merchandising-Leute und so weiter und so ja. fort. Das macht natürlich schon was aus, gell? Und dann auch so, dass ihr es gemacht habt, einfach unter Corona-Bedingungen ein Album aufzunehmen. Das ist ja auch äh, etwas, was die Leute wahrscheinlich auch irgendwie honorieren möchten. Und äh, wie war das denn dann so? Ähm, unter Corona-Bedingungen ein Album aufzunehmen. Kannst du mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen Ja, geben? also erstmal war es halt gar nicht, weil gar nichts ging. Ne? Normal ähm, wären wir ja dann direkt äh, Ende März da ins Studio gefahren. Ähm, wir nehmen immer auf, schon seit, schon bis auf das allererste Album haben wir alle Alben im Horus Sound Studio in Hannover aufgenommen. Das ist eine Top-Adresse und super Leute, mit denen wir seit Jahren eng zusammenarbeiten, das ist schon da fühlen wir uns immer sehr wohl, die haben oben drüber, ist mitten in der Innenstadt von Hannover, oben drüber ist so eine Musikerwohnung, unten ist das Studio drin, da haben die do auch schon aufgenommen und tausend andere und das ist wirklich super, da kannst du, wenn du es drauf anlegst, kannst du mitten in der Nacht sagen, ey komm, wir nehmen noch was auf, und dann gehst du wieder runter und dieses Mal war es halt alles dann natürlich eingeschränkter, also wir hatten wir haben hier ein paar Gastmusiker, Swiss, diesen Rapper und 100 Kilohertz, die bei dem einen song die Bläser machen, normal, hätten wir die natürlich ins Studio geholt, das ging dann alles nicht und auch wir kamen meistens dann so versetzt, dass wir nicht immer alle da zusammen rumhingen, das war schon ein bisschen komisch, aber ging alles, also man muss, man muss sich halt darauf einlassen, wie bei allem, bei diesem ganzen Corona-Ding musst du dich ja plötzlich auf Sachen einlassen, ne? also war dann, war dann okay. Ja, ich glaube es war auch kann ich mir mal vorstellen, das ist auch eine schöne Situation war, zu sagen, wir schaffen es jetzt unter Einhaltung der Regelung und Anpassung der, an die Bedingungen dennoch äh, in einem Studio aufzunehmen und greifen jetzt nicht auf, äh, wie es ja auch viele versucht haben, mehr oder weniger erfolgreich äh, auf einen reinen Online-Prozess zu zurück, dass man sich die Files hin und her schiebt und vielleicht dann bei sich zu Hause irgendwie aufnimmt oder in einem Home Studio und das dann versucht zu kombinieren, sondern es war schon dennoch eine professionelle Arbeitssituation direkt in einem Studio. Das ist ja, spannend. also wir finden das, ja, das ist uns ziemlich wichtig, dass das wirklich, dass die Alben knallen und gut aufgenommen sind und gut produziert sind und das Horus Studio war da immer gut und ähm, da sind wir auch einfach beigeblieben und wir wollten das so machen wie immer und jetzt nicht irgendwie so ein völlig so aus dem Ärmel geschütteltes Ding, das, ich glaube das wäre einfach nicht gut geworden wir brauchten da schon die Bedingungen ja. wie sonst auch halbwegs und dann haben wir einfach gewartet bis man wieder normal ins Studio konnte und das war dann halt irgendwann im Sommer, ich weiß gar nicht wann waren wir denn? Juli, August da, dann, da waren die Zahlen ja auch gerade ziemlich äh, runter und es fühlte sich alles ein bisschen besser an. Ja, dann ja. wurde es wieder schlechter. <lacht> Aber bevor ja. es schlechter wurde, habt ihr dann sogar auch noch ähm, Videodrehs gemacht. Oder war das dann schon in der Zeit, wo es dann tatsächlich schon wieder schlechter geworden ist und ihr habt es trotzdem äh, geschafft, äh, eure Projekte umzusetzen? Ich meine, das waren ja immerhin fünf Videos. Ist ja schon ja, also eine Hausnummer. Ja, teils, teils. Also das äh, Video zu diesem Drosten-Song, das ist ja ein reines Computervideo, das hat eine Freundin von uns aus Hamburg für uns gemacht und das haben wir dann in uns her geschickt. Das ist sozusagen ähm, sehr Corona-konform gelaufen am Rechner. <lacht> und dann haben wir ja so ein Video gedreht zu dem Song Mach's gut in so einem Berliner Skatepark mit auch, äh, ich glaube, 35 Fans. Das war erstens zu der Zeit, wo ähm, die Zahlen sehr gut waren und es auch sogar diese Corona-konformen Konzerte gab, wo so Gruppen an einen Tisch gesetzt wurden und, und also so Hausgemeinschaften oder Gruppengemeinschaften, so, ne, die dann zusammenbleiben mussten und damit war es dann auch okay. Und da haben wir schon uns einen ganz schönen Kopf gemacht, um so Corona-konform das hinzukriegen mit ähm, einem verrückten Plan. Wir haben die ganzen Statisten in so Gruppen eingeteilt, eine A, B, C, D, E, F. Und dann wurden immer nur diese Gruppen irgendwo hingestellt. Und es wurde dann so geguckt, dass es trotzdem fröhlich und nicht so verkrampft aussieht und, und, und locker. Weil das ist ja so ein sommerparty video gewesen. Und bei der, bei der Szene, bei der Konzertszene, wo dann alle rumgesprungen sind, mussten dann halt auch alle Masken tragen. Und wir haben selbst vorher halt Corona-Tests gemacht, extra damit wir zwar ohne Maske halt singen können, aber... Im Zweifelsfall niemanden anstecken, weil bei uns klar war, wir haben es einfach nicht. Das sieht man alles im Video eigentlich kaum. Es sieht aus wie so ein, außer diese Szenen, wo alle mit Maske da Pogo machen. Aber ansonsten fällt es kaum auf. Das war ganz schön. Es haben uns auch super viele Leute geschrieben, dass das Video dadurch so ein schöner Lichtblick war im Sommer. Und ich muss auch ehrlich sagen, für uns war das die einzige Sache in diesem Sommer, die oder fast in diesem Jahr, Anfang des Jahres waren wir noch auf Tour, die wo man sich so ein bisschen frei und fröhlich und wieder als Band fühlen konnte, in so einem, ist ja kein Live-Kontext, aber zumindest so Kontakt mit den Fans und so. Das war für uns schön. Und die dann haben wir noch zwei Videos gedreht ähm, im November, wo gerade dieser Lockdown Light losging. Die haben wir größtenteils im SO36 gedreht, damit die auch die Miete kriegen, ja. um die zu unterstützen. Da ist ja nichts. Ne? Und, ja, ja, ja. Ähm, und wir. Veranstaltungen dürfen natürlich nicht stattfinden, aber das war ja kein, keine Veranstaltung, sondern wir haben es gemietet, um zu arbeiten und da haben wir dann wirklich morgens eine Teststation aufgebaut, haben uns Schnelltests für wahnsinnig viel Geld gekauft und alle 15 Leute, die da beteiligt waren, jeder, der reinkam, wurde als erstes getestet, 20 Minuten warten und erst dann ging es weiter, damit das safe ist, weil wir da auch für das Video in so einer Limousine rumgefahren sind und so sehr eng und das äh, war dann für uns die einzige Möglichkeit, wo wir gesagt haben: So ist es safe, so kann man, so können wir guten Gewissens diese Videos drehen. Ja. Und das dann auch äh, war dann auch gut, weil dann weißt du, alle sind alle sind gesund, alles ist gut, dann ähm, kriegst du da auch eine lockere Atmosphäre. Hin. Aber ja, also verrückt. Das hätte man sich halt früher auch nie träumen lassen, dass mal so eine Situation dann ist. Ne? Aber ja. Ja, ja, sonst ist das SO 36 ist irgendwie so die, die, die Standardadresse für irgendwie ja. nicht Mainstream-Konzerte gewesen. Und ich habe auch irgendwie so am Anfang vom ersten Lockdown auch mitbekommen, so, dass die da halt auch versuchen, viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und das ist natürlich auch toll, dass ihr euch das als Location ausgesucht habt, weil es ja, vielleicht so ein bisschen auch, so auch stellvertretend eine... steht. Ne? Ja, klar. Also das ist für uns total herzzerreißend, weil ähm es gibt ja in, in ganz Deutschland coole, linke, alternative Clubs, kleinere und größere. Wir haben überall gespielt. Wir haben in jedem beschissenen Jugendzentrum gespielt. Wir haben in besetzten Häusern gespielt und wir sind halt mit der Band gewachsen. Inzwischen spielen wir halt in auch echt großen Läden. Aber alle gleichermaßen wissen wir bei all diesen Läden nicht, ob es die nach dieser Pandemie noch gibt, weil die einfach pleite sind. Ne? Und gleichzeitig ist uns völlig klar, wir können unmöglich all diese Clubs, gleichzeitig unterstützen, außer dass wir mal sowas schreiben wie hier, guckt mal euren lokalen Club, wie ihr da helfen könnt. Äh, beim SO36 war klar, dass wir auf jeden Fall denen helfen wollen und müssen. Da arbeiten auch richtig viele sehr gute Freunde von uns. Da haben wir, die haben so eine Spendenkampagne, dann haben wir so ein SO36-Schild gekauft von denen, also gespendet dafür und so. Aber es gibt ohne Ende andere Clubs, die wir auch noch helfen müssten. Aber wie viel kann man da machen, es ist einfach begrenzt. Jetzt machen wir nochmal so eine Aktion, wo wir so ein Soli-Shirt machen, so ein Benefit-Shirt für drei ausgewählte Clubs, das geben wir demnächst bekannt. oder ah. denke ich mir auch so, wir helfen jetzt dann nochmal drei Clubs, aber man müsste 300 Clubs helfen. Aber ja ja Da sind wir da sind unsere Möglichkeiten einfach begrenzt, aber ich denke mir, wenn, wenn jede Band irgendwie sich ein, zwei Clubs schnappt, denen die unter die Arme helfen und Vielleicht das noch klappt mit den ganzen Fördergeldern der Bundesregierung, die ja auch da sind, die die meisten Clubs ja auch kriegen, soweit wir es mitbekommen. Vielleicht kann man die meisten Clubs dann retten. Das Aber klar, wenn wir super. jetzt wieder auf Tour gehen, wir haben keine Ahnung, ob es alle noch äh, gibt. Ja, ja, klar. Man kann halt irgendwie ein Zeichen setzen und äh, ja. versuchen, irgendwie das Beste daraus zu machen. Ihr habt, ihr habt halt eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit und das ist natürlich toll, dass ihr dann auch versucht, das dann auch so in Szene zu setzen, im positiven Sinne, um zu versuchen, in dem Rahmen eurer Möglichkeiten was zu erreichen. Und ihr habt ja, ihr seid ja auch immer sehr am Zeitgeschehen. Also Ihr habt ja auch dann, wie du gerade kurz mal erwähnt hast, dieses Drosten-Video aufgenommen. Was ja. hat es denn damit dann so auf sich? Ja, das war witzig. Naja, also das war wirklich eigentlich aus so einem Scherz entstanden. Ich habe äh, im Sommer äh, getwittert und geschrieben hier, weil, weil gerade der Drosten da so wahnsinnig von der Bildzeitung attackiert wurde und ja dann getwittert hat, so lustig, ich habe Besseres zu tun, als das, die Anfrage der Bildzeitung zu bearbeiten oder zu beantworten. Ähm, und dann habe ich aus Witz und GIF von ihm getwittert und dazu geschrieben, 1000 Retweets und wir machen einen Song mit dem Titel, ich habe Besseres zu tun. Das war so ein Witz, ich wusste natürlich, also wir mögen den Drosten, weil wir denken, dass ein schlauer, vernünftiger Typ, der toll diese Pandemie erklärt und es ist super ätzend, wie der von Nazis und äh, Reichsbürgern und Corona-Leutnern attackiert wird. Ähm, aber dann, dass dieser Tweet dann so durch die Decke ging, also nach anderthalb Stunden waren diese tausend Retweets längst drin und dann immer mehr und immer mehr und dann habe ich die anderen angerufen und gesagt, Leute, wir können es jetzt nicht so stehen lassen, wir müssen da jetzt wirklich irgendwas, müssen wir da jetzt wirklich veröffentlichen. Und wir waren ja die ganze Zeit dabei, noch die Demos für das Album fertig zu machen. Das war alles so in der Schwebe. Und dann habe ich mich hingesetzt und schnell einen Text geschrieben. Und wir haben so die Demos durchgeguckt und dann daraus irgendwas zusammengesetzt, sozusagen, und diesen Song so aus dem Ärmel geschüttelt. Und dann haben wir diese Freundin aus Hamburg gefragt, ob sie kurz so ein Video machen kann. Und ich hatte die Idee, dass man sagt, so Super Mario-mäßig so Figuren rumspringen lässt und Drosten, der mit Laseraugen, da alles zerschießt, <lacht> die Viren und so, und Hildmann auf den Kopf springt. Naja, und dann, ja, das war alles so über Nacht und aus Scherz. Und dann ist dieses YouTube-Video ja völlig durch die Decke gegangen. Und auch die Presseanfragen bei uns waren unglaublich. Also Presse aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Großbritannien, Frankreich, völlig verrückt, alle haben mir angerufen, alle Radiosender haben diesen Song plötzlich gespielt. Das war schon sehr witzig, weil ich meine, das war halt so eine einmalige Sache, die es auch nie wieder für uns so geben wird. Und wir haben das dann sehr genossen. Und dass wir dann natürlich Drosten auch noch getroffen haben und er auch noch mal gesagt hat, dass er sich sehr freut und das cool findet und auch noch gesagt hat, klar, ich, er spielt das Konzert mit uns. Das, war, das, ja auch nicht, das kann man ja nicht planen. Das war nur ja, ja wirklich witzig. Aber ich muss auch echt sagen, ganz toller, angenehmer Typ, voll cool. Er meint dann so, ja, in den 80ern hatte er auch eher Punk gehört, später dann hat er in dieser Metalband gespielt. Sehr <lacht> sympathisch und gleichzeitig also so witzig dieses Video und der ganze Song ja ist, das ist ja schon auch ein ernster Hintergrund und auch eine oh ja. Art gewesen, uns bei diesen ganzen Wissenschaftlern und Ärzten und Krankenschwestern und Pflegern und so zu bedanken, dass sie da Tag und Nacht versuchen, Menschenleben zu retten und die auch so ein bisschen in Schutz zu nehmen vor diesen ganzen widerlichen, menschenverachtenden Arschlöchern, die ja. die ganze Zeit glauben, es gibt Corona nicht und, und, und ihn da so attackieren. Also es macht mich richtig wütend, dieser, dieser Mist da. Ne? Ja. Genau, das also insofern. Und das sind ja dann auch positive Erlebnisse, äh, die, die sonst außerhalb so einer Situation natürlich nicht passiert wären. Und ja. äh, so, so, so schlimm das alles ist, äh, dass dann in einem positiven Kontext zu setzen und äh, aus einer bestimmten positiven, äh, lebensbejahenden Einstellung heraus, äh, ähm, linken Einstellung heraus von mir aus, äh, sowas dann umzusetzen, äh, ist ja auch mal irgendwie ein positives Zeichen, wo man dann irgendwie sieht, es kann ja doch funktionieren, weil die Leute sind da ja draußen und die feiern das dann auch. Ne? Ja, also ich glaube, was man da ganz gut gesehen hat, also diese Corona-Leugner, ne, die, das sind zahlenmäßig... Einfach nicht viele Leute, wenn du dir überlegst, es gibt, keine Ahnung, 82 Millionen Menschen in Deutschland, das sind nicht viele, aber die schreien halt sehr laut und kriegen sehr viel Medienaufmerksamkeit, was ja auch okay ist. Ich will ja auch, dass die Medien darüber berichten, was die da für eine Kacke machen, aber ähm, das ist eigentlich eine zahlenmäßig kleine Gruppe und der Großteil der Menschen in Deutschland, der allergrößte Teil, gibt es ja auch Statistiken und Umfragen zu, sind einfach völlig korrekt und verantwortungsbewusst und solidarisch und sagen, ja, das ist jetzt scheiße und ja, ich trage meine Maske und ich halte mich an die Regelung, damit nicht noch mehr Menschen sterben. Und das war einfach mal eine Möglichkeit, glaube ich, für viele das zu zeigen, weil alle haben dann dieses Video getwittert und sich gefreut und uns haben auch ganz viele Ärzte und auch Wissenschaftler und so geschrieben und sich für den Song bedankt. Die haben geschrieben, ey Leute, mit Punkrock habe ich überhaupt nichts am gut interessiert mich auch nicht. Aber das war eine coole Nummer, vielen Dank, der, das hat mir irgendwie den Tag gerettet. Das ja. finde ich dann irgendwie das cool ist... und ich glaube, das hat bei vielen Leuten so einen Nerv getroffen, dass sie sich gefreut haben und ich bin ja auch immer dafür, so schlimm auch eine Situation ist, dass man trotzdem irgendwie nicht den Mut oder auch den Humor oder die Freude verliert am Leben und so. Und ja, irgendwie war der Song genau so. Ja, Machen ja genug wütende andere Songs, die so alles ist Mist äh, mäßig sind. Ja, ja, ja, das ist gut ähm, und das ist, ist interessant, dass es, äh, dass es funktionieren kann ähm, und äh, ja wichtig. Eigentlich wäre das jetzt schon fast ein Abschlusswort. Ich möchte trotzdem noch mal auf eine Besonderheit eingehen, weil wir vorher, bevor wir über die Videos gesprochen haben, auch über das Album gesprochen haben und da ist eine Sache dann doch sehr auffällig und besonders. Ihr habt äh, fünf verschiedene Vinyl-Versionen rausgebracht. Ähm, ja, das ist Und die sind sehr. so richtig eingeschlagen. Und vor allem, ich hab, ihr habt ja auch nicht einfach nur so jetzt so, wie vielleicht in den 70ern, da gibt es halt dann irgendwie eine schwarze Schallplatte und die steckt dann in einem Cover drin, sondern ihr habt dann irgendwie noch zusätzlich dazu irgendwie auch geschaut, dass ihr das wirklich besonders aufbereitet. Äh, da ist dann noch eine CD mit irgendwie mit beigelegen und äh, wirklich halt so richtig schön... So, um wirklich was in der Hand zu haben, was, was einen halt auch irgendwie freut, haptisch auch irgendwie erfreut. Ne? Und, ja. äh, und ihr habt Erfolg gehabt. Wie, wie kam das dann zustande so? Meint ihr, dass es da jetzt irgendwie einen krassen Vinyl-Hype gibt? Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Ja, also grundsätzlich erstmal, ich finde es, weil ich finde es sehr wichtig, dass alle Sachen, die wir machen, sei es nur ein T-Shirt oder ein Artwork oder äh, sonst was, dass das cool ist und schön und mit Liebe gemacht und äh, so, dass ich das selber auch kaufen oder anziehen würde oder so. Ne? Und deshalb, wie du sagtest, haben wir uns bei, geben wir uns bei allen Sachen äh, wirklich viel Mühe und stecken da sehr viel Energie und Ge Hirnschmalz rein, dass das cool wird. Und äh, ja, ich glaube, Vinyl ist einfach plötzlich total angesagt wieder. Also es war ja in den letzten Jahren schon so zu spüren. Und ich bin selber auch Vinyl-Sammler und deshalb freut es mich persönlich sehr, dass wir immer, die, wir haben immer dieses schöne 180 Gramm Vinyl, da geht auch Century Media, unsere Plattenfirma, total mit. Alles ist bei denen da sehr hochwertig. Es liegt jeder Schallplatte auch eine CD bei, finde ich auch total fair. Du hast die zu Hause auf dem CD-Player, kannst dir im Auto, einen, äh, hast die zu Hause auf dem Plattenspieler, kannst im Auto einen CD-Player hauen. Und genau, und weil wir selber Sammler sind, äh, weiß ich, wie cool die Leute es finden, wenn es verschiedene Versionen gibt. Und dann gab es halt eine goldene 100 Stück, eine weiße 200 Stück, eine gelbe 300 Stück und so eine coole Splitterplatte 500 Stück. Und der Rest ist schwarzes Vinyl und ich hätte das nie gedacht, aber bis zum Release waren, war alles ausverkauft, alles, nur die schwarze, die ist halt nicht limitiert, die kann halt nachgepresst werden, aber alle anderen, war alles weg und völlig verrückt und äh, wir sind ja sogar in diesen, es gibt ja so Vinylcharts, einmal im Monat so, ne? Vinylcharts. Und es, es gab in Deutschland nur zwei andere Bands, die im Januar mehr Schallplatten verkauft haben. Und das waren ACDC und irgendeine so verrückte Metalband, die ich gar nicht kannte. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ja, sehr schön. Und die, die Kids freuen sich auch. Ich, es gibt auch wirklich ab und zu Freaks, die kaufen sich alle fünf Vinylversionen. Ja. Kann man sagen, ist verrückt? Ich denke immer, ja, mache ich auch bei manchen Bands, die ich total liebe, kaufe ich mir alle Vinylversionen. Ja. Und das ist doch schon fast eine Art Liebesbeweis, ja. oder? Von euren so, Fans wie gesagt, zu euch. Da sind wir wieder bei dem Thema vorhin. Ich glaube, das haben auch viele Leute gemacht, die das vielleicht fast nur auf Spotify hören, aber sagen, ich finde es geil und ich will diese Platte im Schrank haben. Geht mir auch genauso. Ich, natürlich, wenn ich unterwegs bin und Zug fahre, sonst wohin ins Studio, Natürlich höre ich da keine Platten, sondern ich höre es auf Spotify oder im Auto, aber ich habe trotzdem die Platten zu Hause und lege hier mal ab und zu eine auf, aber klar. Ja, wenn, wenn ich, ich meine, man muss sich ja nicht auf eine Stunde. Sache. Genau, aber diese Schallplatten, das ist einfach was anderes als eine CD. Ja. das ist irgendwie, hat was. Ja, und es ist schön, dass das wiederkommt. Ja. Und es ist schön, dass auch viele Sachen wiedergekommen sind dieses Jahr, die auch äh, äh, wie zum Beispiel äh, coole Videodrehs und so und Kontakt zu interessanten Leuten und äh, die, die ganzen positiven Sachen, die ihr so erlebt habt. Dass, und wenn jetzt noch dieser Scheiß Virus <lacht> <lacht> tatsächlich auch noch mal irgendwie ähm, ähm, zumindest eingedämmt wird und sich dann sowas Positives dann auch wieder weiter bewegt, dann, dann wäre das wirklich einfach eine tolle Sache und äh, es gibt ein paar Tendenzen, die, die passen ja, die passen auch ja, richtig gut. Es muss jetzt einfach mit dem, es muss mit den Impfungen vernünftig vorangehen und dann äh, sieht man, wie es weitergeht. Also ich meine, Israel macht es ja vor, ne? die haben jetzt fast 70 Prozent geimpft, das ist ja Wahnsinn, finde ich sehr beeindruckend. Wir waren ja gerade 2019 noch in Israel auf Tour ähm, und die Freunde von uns, die dort sind und uns schreiben, sagen auch so, ja, da kehrt halt langsam in manchen Teilen wieder das normale Leben ein. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch hier zügig hinkriegen und es ähm, dann irgendwann wieder wie früher weitergehen kann. Also ich muss schon sagen, was mir wirklich fehlt, dieses einfach, dass man herzlich Leute in den Arm nehmen kann. das yes. Handgeben, scheißegal, habe ich eh ihnen ja. gemacht, das ist so spießig, aber so Leute, gerade nach jedem Konzert gehe ich ja eigentlich immer, ich gehe von der Bühne, ich ziehe mich nicht um, ich gehe von der Bühne direkt zum Merch, manchmal direkt durchs Publikum und rede dann noch eine halbe Stunde oder länger mit allen, die wollen und sage, oder bedanke mich, dass sie da sind, weil ich, ich muss auch wirklich sagen, ich weiß absolut, dass wir ein wahnsinniges Glück haben und ich bin total, ich weiß, dass es das ein riesen Privileg ist und ein Riesenglück für uns, dass wir diese Band machen können, dass wir das machen können, was wir tun, ähm, als wir angefangen haben, hätte ich das nie gedacht, dass wir später mal eine Tour spielen und da irgendwie tausend Leute vor einem stehen und diese Musik mitsingen. Und äh, ich weiß das sehr zu schätzen und ja spreche dann sehr gern mit, mit allen Kids, die da kommen und mit einem reden wollen oder irgendwie Autogramme wollen oder so. Und äh, diese Unbeschwertheit, da einfach Leute in den Arm nehmen zu können und sagen zu können, ey, geil, dass du hier warst oder wir haben ja inzwischen auch in... In jeder Tourstadt haben wir ja inzwischen wirklich gute Freunde, die dann auftauchen, wo man sich einfach freut, weil es ist nicht mehr nur dieses Konzert, sondern in jeder Stadt kommen diese Leute, die seit Jahren kommen, die du mit denen du zu tun hast auf verschiedensten Ebenen oder zusammengearbeitet hast oder andere Bands, die dann Backstage kommen, mit denen man feiert und diese Unbeschwertheit zusammen eintrinken trinken und in den Arm nehmen und so. Das will ich echt sehr bald wieder haben. So geht es nämlich nicht weiter. Ja. Aber wir halten noch ein bisschen durch bis dahin. Wir halten noch ein bisschen durch und wir klopfen jetzt hier mal auf Holz, dass das auch Mach mal auch wieder. <lacht> genau. Dass das auch tatsächlich mal wieder passieren wird. Wir glauben da jetzt einfach mal dran und glauben, Glaube ja, kann ja, ja vielleicht auch Berge bewegen und vielleicht auch ein paar Viren. Äh, egal, <lacht> auf jeden Fall. Es, es wird, nein, Viren wird es nicht bewegen, aber immerhin, es, es, wir hoffen einfach, dass es besser wird. Na? Es wird. Und es wird. Und wie gesagt, es, es passieren positive Dinge, es, es geht voran und äh, wir sitzen alle im selben Boot, dass wir dann aber auch irgendwann hoffentlich dann auch wieder an einem guten Ufer auch wieder an einem sicheren Hafen. An ein, in einem sicheren Hafen. <lacht> genau. Und der sichere Hafen sind dann Konzertlocations und so weiter und so fort, schöne Studios. Genau. Und dann wird das wieder. Ja. Insofern, äh, ja, ich glaube, da ist jetzt eigentlich alles so mit gesagt. Ne? Ich, ich danke dir, dass äh, wir da jetzt echt ein total schönes Gespräch geführt haben. Ja, danke für die Einladung. Sehen uns dann hoffentlich mal auf dem Konzert. Du, Ich ja. schreibe auf die Gästeliste. Uh, ich freue mich. <lacht> nee, wirklich. Ähm, und äh, dann, dann wird das passieren und äh, wir, wir halten noch ein bisschen durch und dann schaffen wir das. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Joschi, dass ja, du da gewesen cool. bist online. Bis dann. Und wir sehen uns. Mach's gut. Bis dann. Passt auf euch auf, peoples.